Herzlich Willkommen zu audiato.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. An dieser Stelle zeige ich Ihnen etwas. Wissen Sie, was das ist? Das sind die 5600 Seiten Beilagen, also in Summe 333 Stück. Diese Arbeit, nämlich das Ganze zu erheben, den Sachverhalt zu erheben, führen wieder abzuwägen, sich ein Gesamtbild von der Situation zu machen, diese Arbeit hätte sich die Bundesregierung machen müssen, spätestens seit April 2020. Nicht nur die Regierung selber, sondern auch vor allem das Gesundheitsministerium bzw. der Gesundheitsminister. Das alles ist unterblieben. Aus Gründen, über die man nur spekulieren kann. Es ist mir persönlich auch völlig gleichgültig. Tatsache ist allerdings, dass die Arbeit nicht richtig gemacht wurde. Der Verordnung sagt, sprich, das worauf alles gründet, nämlich die Verordnungen des Gesundheitsministers in der täglichen Praxis, nämlich, diese Verordnungen sind seit über einem Jahr nicht ordentlich dokumentiert, nicht begründet und der ganze Verordnungsakt ist leer, wie mir einige Kollegen schon mitgeteilt haben, die vor den Verfassungsgerichtshof gezogen sind. Und ich möchte an dieser Stelle erinnern, 25 Entscheidungen gibt es bereits, und zwar en Seit 25 Entscheidungen, also Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes, ist die belangte Behörde, das ist der Gesundheitsminister, nicht in der Lage, das vorzulegen. Ich glaube schon, dass das im Kompetenzbereich und in der Befähigung der dort Beschäftigten liegt, ich glaube persönlich, dass sie entweder nicht wollen oder nicht können. Wir werden es hoffentlich irgendwann erfahren, warum das nicht passiert. Tatsache ist, diese Arbeit hätte die Regierung machen müssen. Über dieses Thema und viele andere erfahren Sie mehr in diesem Videoblog. Heute bleibt einmal zu sagen, bleiben Sie dran, bleiben Sie interessiert, bleiben Sie aufmerksam.